Vielleicht erstmal kurz zum Hintergrund vom Projekt. Wir haben gesagt bekommen, wir sollen eine heimische Küchenkompostieranlage konstruieren, mit dem Hintergrund, dass keine Ungeziefer, keine Geruchsentbildungen entstehen und dass man einfach die Bioabfälle wiederverwerten kann und als Kompost verwenden kann. Wir haben uns erstmal verschiedene Kompostiermethoden gegenübergestellt, sind dann auf die Bukashi-Methode gestoßen, die mit effektiven Mikroorganismen, die man hier sieht, funktioniert. Grundprinzip. Die Essensreste müssen klein gemacht werden, mhm. und dazu werft man hier in die, die, die Mühle, man kurbelt, mhm. die Essensreste fallen hier in diese Kammer ein, wenn man fertig äh, gekurbelt hat, schiebt man die Essensreste nach vorne, hier wird zusätzlich gleich abgedichtet, Es muss nämlich luftdicht sein, dass die ganzen Brüche nicht rauskommen. Mhm. Damit das Ganze fu äh, funktioniert, spritzt man dann die effektiven Mikroorganismen drauf, haben wir hier eine Düse und einen Knopf eingebaut. Wird, die, genau, wird dann eingespritzt. Anschließend äh, um das Ganze. Also der Prozess funktioniert am besten, wenn so wenig, wenn so wenig Sauerstoff wie möglich äh, drinnen ist. Dann können wir hier mit unserem Verdichter den Kompost platt drücken. Vielleicht und, könnt ihr hier von der Seite kurz reinführen, dass man das sieht. Genau. Und dadurch entweicht dann der restliche Sauerstoff in diesem in dem, äh, gehäckselten Kompost. Wenn die eine Kammer dann voll ist, kann man die zweite Kammer verwenden und die die erste Kammer bleibt dann erstmal geschlossen für ca. zwei Wochen. Mhm. Nach zwei Wochen kann dann der fertige Kompost hier hinten aus dem Ausrufglatt rausgenommen werden. Muss dann noch für ein paar Tage in der Erde bleiben, weil das noch ein bisschen sauer ist. Und kann dann danach als Dünger verwendet werden. Genau, als Nebenprodukt von Bukashi. Dadurch, dass man diese Mikroorganismen draufsprüht, bekommt man noch einen Bukashi-Saft. Dafür haben wir so ein Lochgitter eingebaut, dass der abfließen kann. Den kann man dann alle drei Tage hier an der Zapfanlage rausnehmen und äh, in sein Blumenwasser mit reinnehmen zum Düngen, das es ein Nebeneffekt der Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.